Hallo, hier sind Kiel und Polly für euch. Wir haben gerade einen Film gesehen, und Wohl. zwar alle Jahre wieder. Der Film stand aus den 60ern. Ich habe schon seit langem keine DVD mehr in der Hand gehabt, die so ein dickes Beiheft hatte. Aber das hat uns geholfen, überhaupt den Film ein bisschen zu verstehen. Zum Inhalt des Films: ähm, Es geht um Hannes Lücke, der verheiratet ist, zwei Kinder hat und eine Frau, die in Münster leben. Aber er lebt seit ca. fünf Jahren getrennt von seiner Familie und wohnt als Werbetexter in Frankfurt und hat dort auch eine neue, hat sich eine oh, neue Freundin ich. angelacht. Mit seiner Familie hat er, ehrlich gesagt, sehr wenig am Hut und behält sie aber aus Bequemlichkeit und besucht sie nur noch ungefähr dreimal im Jahr. Zu Weihnachten ist nämlich wieder die Zeit gekommen, wo er zu seiner Familie nach Münster fährt. und Dieses Jahr nimmt er seine Freundin mit. Sie stellt ein bisschen die Verbindung vom Film zu Münster und der Handlung her. Wenn die anderen zum Beispiel gerade irgendwie beim Essen sind oder mhm. In, im Gasthaus oder so, sieht man immer wieder Zwischenschnitte, wie sie durch die Stadt geführt wird und dann kriegt sie das ganz viel Tod. von Münster erzählt. Gucken Sie mal, die herrlichen Türme, viereckig, wunderbar, echt fest im Boden. Das ist das Symbol unserer westfälischen Heimat. Hat es irgendwie eine größere Bedeutung, dass er in Münster spielt? Erstmal eigentlich nicht wirklich. Man sieht von Münster viel durch eben halt diese Stadtführung, aber ja. Die Stadtführung ist so getrennt vom Rest der Story, dass man irgendwie einerseits ein Lehrbuch hat über Münster und dann halt was über eine Stadt erfährt, aber es nicht irgendwie so in die Story eingebunden ist, dass es eigentlich etwas Relevantes für die Geschichte wäre. Das, was die als Emanzipation in diesem Booklet drinstehen haben, also ja. diese Person, diese Freundin von ihm, die im ganzen Film auch eine Freundin genannt wird, sehen wir beide als nicht wirklich emanzipiert an. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Emanzipierteste, was seine Freundin macht, das Hotelzimmer verlassen, obwohl sie gesagt gekriegt hat, sie soll drinbleiben. Seine Frau ist dann aber das krasse Gegenteil, weil sie eben nicht diese, ich bleib zu Hause hinterm Herd und kümmere mich um die Kindermutter ist. Ja, und total, oh mein Gott, mein Mann hat mich verlassen, was soll ich jetzt machen? Genau, das ist dann das andere Extrem dass dieser Film zeigt als Emanzipation. Und jetzt noch zum absoluten Hauptcharakter des Films, nämlich ihrem Ehemann Hannes. Und der soll unsympathisch wirken, was er auch stellenweise tut. Ja. Ähm, aber an manchen Stellen noch nicht, da die Emotionen einfach nicht so rüberkommen, beziehungsweise uns zum Beispiel auch eine emotionale Bindung oder Chemie zwischen den beiden Hauptcharakteren, also seiner Ehefrau und ihm, gefehlt hat. Wir haben ihm einfach überhaupt nicht abgekauft, dass das ein Ehepaar sein sollte. Oder jemals gewesen ist. Die waren mehr wie so Bekannte oder so. Mein Gott, so lange kennen wir uns schon. Damals waren wir noch nicht verheiratet. Wie die Zeit vergeht. Also er spiegelt nicht nur alleine die Generation wieder, sondern macht das mit seiner kompletten Männerklicke. Ja die er hat, die sich äh, Treffen zum Saufen genau. und genau, die haben sich kennengelernt in der Hitlerjugend und ähm, erinnern sich sehr, sehr gerne noch an die Zeit zurück, denn die einzigen Themen, über die sie, sie sich im Film unterhalten, sind entweder die Arbeit und das sehr, sehr ausführlich, da hätte man definitiv kürzen können an manchen Stellen oder sie besaufen sich und reden oder beziehungsweise singen Lieder aus der Hitlerjugendzeit. und ja, hängen einfach nur der Vergangenheit nach und es kommt einfach nichts in dem Film rum. Und im Gegenzug übrigens dazu stehen die kompletten Frauen in dem Film. Die sind nämlich einfach ja, die gutherzigen, lieben Menschen anscheinend, die nicht wirklich was falsch machen. Heißt, es gibt wirklich ein klares Gut und ein klares Böse, das geschaffen worden ist. Ein weiteres Problem des Films ist auch, dass keiner der Charaktere wirklich vertieft wird. Aber es bleibt alles sehr oberflächlich. Es wird nie wirklich in die Tiefe gegangen. Und es ist halt sehr schade, weil gerade bei so einem Film hätte ich mir persönlich gewünscht, dass ein bisschen mehr Einblick in die Personen gegeben werden könnte. Ich glaube, unsere Meinung über den Film ist relativ gleich eigentlich. Ja, sie wurde netterweise im Film gesagt. Ja, es gibt das wunderbare Zitat von Spezi, während er mit Hannes Freundin einen Film schaut im Fernsehen, wobei nicht gesagt wird, welcher Film. Die alten Filme sind die besten. Also nicht gerade der hier, ja, gerade den, aber, aber die anderen. Und das trifft diesen Film eigentlich ziemlich gut.